Grundlagen des betrieblichen Rechnungswesens In der heutigen Lektion werden Grundlagen des Rechnungswesens behandelt, um Ihnen einen ersten Einblick in das Rechnungswesen zu liefern. Im Fokus der Betrachtung steht dabei das Modul Buchführung, welches im Kontext des betrieblichen Rechnungswesens eine herausragende Rolle einnimmt. In den folgenden Lektionen wird dann anschließend auf spezifische Aspekte der Buchführung eingegangen. Zunächst gilt es zu klären, was sich eigentlich hinter der Begrifflichkeit des Rechnungswesens verbirgt. Was ist Rechnungswesen? Nun, in der Literatur wird Rechnungswesen als Oberbegriff für einzelne Module verwendet, welche in einem mehr oder weniger interdependenten Verhältnis zueinander stehen. Bei diesen vier Bestandteilen des betrieblichen Rechnungswesens handelt es sich um die Buchführung oder alternativ als Finanzbuchhaltung bezeichnet, kurz FIBU, zweitens die Kosten- und Leistungsrechnung, KLR, drittens die Betriebsstatistik, sowie viertens die Planungsrechnung. Die Punkte 1 und 2 der Aufzählung sind von besonderer Bedeutung für die nachfolgenden Ausführungen und werden daher in einer gesonderten Grafik einander gegenübergestellt. Im Rahmen des betrieblichen Rechnungswesens werden zwei grundlegende Sichtweisen unterschieden. Zum einen handelt es sich bei der Buchführung um das externe Rechnungswesen, welches einer relativ starken gesetzlichen Reglementierung unterliegt und das von Dritten eingesehen werden kann, ja sogar muss. Hier spielen Bewertungsrechte, Offenlegungspflichten und dergleichen eine große Rolle. Zum anderen gibt es jedoch ebenfalls eine interne Sichtweise, wie sie in der Kosten- und Leistungsrechnung als internem Rechnungswesen verankert ist. Hier stehen, wie es der Name bereits impliziert, Kosten und Leistungen im Fokus der Betrachtung. Dritten wird der Einblick in die Kosten- und Leistungsrechnung verwehrt, was eine relativ große Flexibilität und geringe Bindung an gesetzliche Vorgaben zur Folge hat. Die Kosten- und Leistungsrechnung bildet dabei unter anderem die Basis für die Preiskalkulation, die Ermittlung der Selbstkosten und des Betriebsergebnisses sowie die Ermittlung von Verrechnungspreisen für die interne Leistungsverrechnung. Dies sollte als kurzer Überblick genügen, nachfolgend werden die vier Module ihrem Wesen nach kurz vorgestellt. Wie bereits eingangs erwähnt liegt das Hauptaugenmerk dieser Lektion auf dem Modul Buchführung. Sie bildet ökonomische Transaktionen mit dem Umfeld in Zahlen ab. Sie unterliegt handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Reglementierungen. Sie stellt die Vermögenslage inklusive Schulden eines Unternehmens durch die Gegenüberstellung der Vermögens- und Schuldpositionen Eröffnungs- und Schlussbilanz dar. Sie stellt Veränderungen in Form von Konten dar. Das Kontensystem verbindet die Eröffnungsbilanz eines Geschäftsjahres mit der Schlussbilanz. Es gilt hier folgender Zusammenhang. Die Schlussbilanz des Jahres T1. Entspricht der Eröffnungsbilanz des Jahres T2. Das ist das Prinzip der Bilanzidentität. Sie dient der Ermittlung des Periodengewinns. Hierbei stehen zwei Möglichkeiten der Gewinnermittlung zur Auswahl. Erstens, der Gewinn bzw. Verlust wird ermittelt durch den Vergleich des Reinvermögens der Anfangsbilanz mit dem der Schlussbilanz des betreffenden Jahres. Dies entspricht der Gewinnermittlung aus der Bilanz heraus. Zweitens, der Gewinn bzw. Verlust wird ermittelt aus der Differenz der Summe der Erträge, sprich Eigenkapitalmehrungen, minus Summe der Aufwendungen, sprich Eigenkapitalminderungen. Dies entspricht der Gewinnermittlung aus der G&V heraus. Das zweite Modul des betrieblichen Rechnungswesens stellt die Kosten- und Leistungsrechnung, kurz KLR, dar. Die Kosten- und Leistungsrechnung bildet Wertströme innerhalb des Unternehmens in Zahlen ab, daher auch internes Rechnungswesen genannt. Die Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt neben produktbezogenen Informationen, Selbstkosten, Stückgewinn oder Verkaufspreis, auch zeitraumbezogene Größen, Umsatzgrößen oder das Betriebsergebnis innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums, zum Beispiel in einem Monat, in einem Quartal oder in einem Jahr. Die KLR dient der Kontrolle und Steuerung betrieblichen Geschehens. Wie eingangs bereits erwähnt, stehen hier im Gegensatz zur Buchführung, bei der die Begriffe Aufwendungen und Erträge im Vordergrund stehen, die Grundbegriffe Kosten und Leistungen im Fokus der Betrachtung. Kosten sind hierbei der betriebsbedingte, in Geld messbare Werteverzehr innerhalb einer Periode. Wohin gehen Leistungen der betriebsbedingte in Geld, Geld messbare Wertzuwachs in einer Periode darstellen. Das dritte Modul des betrieblichen Rechnungswesens stellt die Betriebsstatistik oder Kurzstatistik dar. Die betriebliche Statistik ist grundsätzlich ein Teilbereich der deskriptiven, also der beschreibenden Statistik. Vereinfachen könnte man die Betriebsstatistik auch als Datengenerator oder Datenlieferant für die übrigen drei Module bezeichnen. Sie ermittelt Kennzahlen, Gliederungs-, Beziehungs- oder Indexzahlen zur Beurteilung von Zuständen oder Entwicklungstendenzen bestimmter betrieblicher Prozesse und stellt mit diesen Vergleichen horizontale oder vertikaler Art an. Das vierte Modul des betrieblichen Rechnungswesens ist die Planungsrechnung. Die Planungsrechnung ist eine Vorausschaurechnung. Ziel der Planungsrechnung ist es, betrieblich relevante Phänomene frühzeitig zu erkennen, um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können, die Überraschungen, vor allem negative, vermeiden. Teilbereiche der Planung sind unter anderem die Finanzplanung, die Investitionsplanung, die Kostenplanung sowie die Personalplanung.